Wir haben nur eine Erde, knallblau und kugelrund Und wir alle sind die Bürger, ziemlich gleich und ziemlich rund. Wir haben nur eine Erde, knallblau und kugelrund Und wir alle sind die Bürger, ziemlich gleich und ziemlich bunt.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 Ziemlich gleich und ziemlich wohl, Nicht einer müsste flüchten, nicht einer müsste frieren, Und es gibt auch keinen Anlass, gegeneinander zu marschieren. Wir haben nur eine Erde, knallblau und schnuckelron. Wir alle sind die Bürger, ziemlich gleich und ziemlich gut. Keiner müsste hungern, denn von allem gibts genug. Was es leider viel zu viel gibt, sind Macht-Profit-Betrug. haben wir eine Ehe die ein blau und kugelrund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 wir alle sind hier, ziemlich gleich und ziemlich gut. Noch einmal, wir haben eine Elbe, blau und kugelrot. und wir alle sind hier,